Ja, Absolute Run Sport Pauli heißt in erster Linie jede Menge Beratungskompetenz und natürlich die größte Auswahl an Running-Schuhen in der gesamten Region hier. Und ähm, ich finde das wirklich ein tolles Konzept hier, weil der Laden ist einmal größer, man hat viel mehr Auswahl, ich sehe auch ganz viel Bekleidung hier, ähm, Laufschuhe und ähm, ja, man bekommt auch ganz viele Informationen. Was der Günther hier mit seinem Team auf die Beine stellt, ist sowieso einmalig. Mit diesem Konzept ist es so, dass man da einfach für die Zukunft auch gerüstet sind. Das ist eine Berufung von mir, das einfach voranzutreiben und anderen Leuten das Laufen beizubringen. Der, der Günther lebt ja seine Leidenschaft, und ihm geht es darum Menschen zu begeistern fürs Laufen und sie zu beraten und, und das, das merkt man auch, das ist auch authentisch. Diese Leidenschaft dafür so zu brennen und das parallel alles so auf die Reihe zu bringen, ist, ist Wahnsinn und das ist auch wirklich dann letztlich ein Stück weit ein Vorbild, wie, wie man so Dinge angehen kann. Musik Yeah, no, yeah.